Willkommen zu einer neuen Folge von den Testoleros. Wir haben was. Wir werden jetzt nämlich mit drei jetzt geschrieben. Das Wernisgrüner Pilsner. Haben wir schon mal getestet. Haben wir bloß nicht aufgenommen. Also, unser Wernesgrüner ist frischer Pilzgenuss nach allen Regeln der ist mit goldgelber Farbe, werden wir dann sehen, weichem Charakter und dezentem Hopfengeschmack. Seit 1436 setzen wir auf höchste Qualität und brauchen mit Leidenschaft für Sie diesen unverwechselbaren Geschmack. Auspacken oder hinpacken? Auspacken. <lacht> oder packen Hinpacken? <lacht> Wenn man zu viel Trunken hat, das mache ich später, ja. So, also. Also. Betrachten, was man nüchtern. Wie soll denn das gehen? Keine Ahnung. Wo es nun mal gesagt war. Also, mir gefallen die grünen Farben. Generell hier die ganzen Muster, das Emblem, äh, der Schriftzug. Die Mandana, das findest du schön. Was? Die Mandana ist da. Hat er die denn? ja Ja, ja, die sind sowieso schön. ja 1 Euro? Für? Das kostet immer genauso viel wie Hasselbrüder. Ja, die Telle. Nein, wenn der du am Angebot ist, dann kostet das genauso viel wie wenn Wernisgründer am Angebot ist. Aha. Scheiße. Ja, aber das kostet trotzdem 1,05 Euro. Nein. Ja? Quatsch. Ey, soll ich dir das zeigen? Nein. Inkippen. Ja, ja, ich mach die. Die Red Sonja, das ist hier der Rote Baron, ist das ist der da. KP1. Oh, ja, Alter. Glück, Glück, Glück, Glück, Glück, Glück. Okay, Brust, grüner. Nicht lang schnacken, Kopf im Nacken. Nee, so nicht. Wir sind ja hier Biers von Boah, das ist schon geil. Kannst du nehmen mit Schmeckt ja wie das letzte Mal. Nicht umsonst, ich hatte ich halt letztes Mal auch gerne das Grüne oder <lacht> das ja das ja ja, Jetzt kommen die Freunde. Ich kann dir leider kein Taschentuch anbieten. Aber nimm doch einfach die Tischdecke. Also Jens, ja. ich Okay. <lacht> jetzt muss ich gut. Das halt, schmeckt halt einfach wirklich geil. Ja, ja. muss man so sagen. Ja. Ja. Und jetzt, spätestens jetzt, ja. musst du eigentlich bereuen, dass du Ditt Marschall 10 Punkte geben wolltest. Ja gut, das gebe ich zu, ja. Das gebe ich zu. Das es Grüner ist halt nochmal eine ganz andere ja. Sache. Ja. Ein ganz anderer Schnack. Gut, vielleicht machen wir ja. auch gleich die drin. Eke, ich will nicht. Du trinkst aber auch immer noch aus dem Glas, ja. Und ich du jetzt aus der ja. Ruhle. Ich stelle mir jetzt halt immer wieder die Frage, wenn das Bier so lecker schmeckt, ja, so, so, so, so richtig lecker, also das ist ja wirklich, also... Äh, wie lange wollen wir warten, bis wir die 10 vergeben? Wir sind nicht, also ja, haben wir da jetzt die Zähne Gut. <lacht> Gut. Ja, das halt nicht mehr auszuholen. Ja, sag mal, seht doch mal jetzt. Ja, hier nicht, nicht mit dem Punktesystem. Doch, da kann man schon eher bei äh, Preis machen. Ich kann mir nicht vorstellen, warum, warum, ist das, warum, ist das, warum ist das so teuer? Ja, warum ist das denn genauso teuer wie der Hasse, oder? Wir, ja, wir, wir können es ja nicht jetzt hier sagen, oh, jetzt ist es im Angebot, kriegst du Punkte. <lacht> warum nicht? <ey>? <lacht> <lacht> na, das geht ja nicht. Da winkelt aber Mark. Ja, na, ist ja, ja ich, ich mag es ja auch. 24 Punkte ist trotzdem Gold. Ein hervorragendes Bier von ritterlicher Qualität. Hast du kein Schwert? Nein. Hab ich aber eh, bitte. Das wäre ein bisschen zu. Ja, weil die sind zu schwach, bist du zu hören. Be bewahre es gut und schütze es vor gierigen Dieben, mhm. welchen es nach diesem hervorragenden Hopfentrank dürstet. Ja, mach ich. ich Also herzlichen Glückwunsch, der des Grüner Gold. Wir <lacht> testen mal, wer das nächste wird. <lacht> oh Mann, ey. Ja, ich krieg <lacht> schon wieder Angst. Störtebäcker. Heel? Kellerbier. Alter. Okay. <lacht> nee. Also, bis zum nächsten Mal. Ich hier ja ein läschiges <lacht> Like'n, teilen, abonnieren. Also bis zum nächsten Mal. Haut rein, Prost. Bis zum nächsten.